In diesem Video zeige ich die Verwendung von Kreuztabellen in Starter. Dafür brauchen wir zunächst mal wieder einen Datensatz, mit dem wir arbeiten können. Dafür gehe ich hier auf File und dann Beispieldatensätze. Und hier kann ich Datensätze auswählen, die in Starter installiert sind. Da wähle ich wieder den Datensatz nlsw88.dta, indem ich hier auf Use klicke. Dann kann ich dieses Fenster hier schließen. Und kann mir den Datensatz angucken. Hier in der Variablenliste sehe ich, welche Variablen da vorkommen. Um jetzt eine Kreuztabelle zu erstellen, brauchen wir zunächst mal eine Fragestellung, die wir beantworten möchten. Und die Fragestellung schreibe ich gleich in den Do-File. Dafür öffne ich erstmal ein Do-File, indem ich hier unten do-Edit eingebe. Jetzt öffnet sich der Do-File-Editor mit einem leeren Do-File. Dort kann ich jetzt als Kommentar zunächst mal meine Fragestellung reinschreiben. So. Wir ja. haben hier im Datensatz folgende Variablen. Hier gibt es einmal die Variable, ob die befragte Person in einer zentralen Stadt lebt und es gibt hier die Frage ob die Person einen College-Abschluss hat. Und diese beiden Variablen wollen wir jetzt untersuchen mit einer Kreuz-Tabelle. Folgende Fragestellung. Unterscheidet sich der Anteil von Befragten mit College Degree oder genau, College Graduate. Also unterscheidet sich der Anteil? Schreiben wir mal. College Graduates zwischen Befragten, die in zentralen Städten leben und Befragten, die nicht in zentralen Städten leben. Gut, wenn wir jetzt so eine Kreuztabelle erstellen wollen, um diese Frage beantworten zu können, ist erstmal die erste Frage, die wir uns stellen müssen, welche Variable ist die abhängige Variable und welche Variable ist die unabhängige Variable. Dafür schreibe ich hier zunächst mal hin. Erstens abhängige Variable versus unabhängige Variable. Gut. Wir haben jetzt hier, ich schreibe mal hier die beiden Variablen hin. Das eine ist die Frage, ob, der, ob die Person einen Collegeabschluss hat. Und das andere ist die Frage, ob die Person in einer zentralen Stadt lebt. So, und wir wollen jetzt gerne wissen, ob sich der Anteil derjenigen, die einen Collegeabschluss einen College haben, unterscheidet zwischen Personen, die in zentralen Städten leben und Personen, die nicht in zentralen Städten leben. Das heißt, wir wollen jetzt den Anteil ermitteln der College Graduates in Abhängigkeit von der Frage nach dem Wohnort. Und somit haben wir als abhängige Variable die Frage nach dem Collegeabschluss. und als unabhängige Variable haben wir die Frage nach der Z ob man in der zentralen Stadt oder nicht. So. als kleine Merkhilfe, wenn jemand noch Probleme damit haben sollte, hier soll natürlich die unabhängige Variable. Wenn jemand noch Probleme damit haben sollte, diese Zuordnung zu machen von abhängiger und unabhängiger Variable dann kann man sich merken, dass die unabhängige Variable, zumindest im Fall von Kreuztabellen, immer die Variable ist, die die Vergleichsgruppen definiert. Das heißt, ich vergleiche jetzt Leute, die in einer zentralen Stadt leben, mit Leuten, die das nicht tun. Deshalb ist das hier die unabhängige Variable. Die abhängige Variable wiederum ist die Variable, für die ich etwas berechne. Entweder hier ein Anteil oder auch andere Dinge. Gut. Der zweite Schritt ist zunächst mal sich zu überlegen, ob eine Kreuztabelle jetzt hier überhaupt ein angemessenes Analyseverfahren ist oder ob wir nicht zum Beispiel lieber eine Kreuz äh, einen Mittelwertvergleich machen sollten. Und dafür müssen wir mal auf das Skalenniveau der Variablen eingehen. Zunächst mal haben wir hier die Frage nach dem Collegeabschluss. Und da haben wir ja nur die Ausprägung Ja und Nein. Das heißt, wir haben eine nominal skalierte Variable. Dann haben wir als zweites die Frage, ob die Person in einer zentralen Stadt lebt oder nicht. Auch da haben wir wieder nur die Ausprägung Ja und Nein. Können da keine Rangfolge reinbringen oder ähnliches. Somit handelt es sich auch hier um eine nominal skalierte Variable. Wenn man jetzt zwei nominal skalierte Variablen hat, dann macht es Sinn, eine Kreuztabelle zu verwenden, weil wir keinen Mittelwertvergleich oder ähnliches machen können. Also schreibe ich mal hier hin. Daraus folgt Kreuztabelle ist angemessenes Analyseverfahren. Gut, bevor wir jetzt die eigentliche Kreuztabelle beginnen können, müssen wir uns natürlich erstmal die beiden Variablen angucken, um die es sich da dreht. Und dafür machen wir jeweils mal eine Häufigkeitstabelle. Also schreiben wir hier hin, können wir als dritten Schritt machen. Um Univariate. Analyse. Und die Variate heißt, dass ich mir einfach die beiden Variablen einzeln anschaue. So, das erste wäre jetzt eine Häufigkeitstabelle. Muss mal einmal gucken, wie die Variable heißt. Hier College Graduate. Die Variable heißt ColGrad. Also schreibe ich hier Tabulate Hängen noch die missing option an den Befehl dran, damit ich auch eventuell vorhandene fehlende Werte mit angezeigt bekomme. Den Befehl markiere ich und führe ihn aus, indem ich hier oben klicke und schaue mir das Ergebnis an. Und dann sehe ich jetzt hier, die Variable ist schon mit einem variablen versehen und die Variable ist auch schon mit Wertelabels versehen, sodass ich da nichts mehr weitermachen muss. Und ich sehe hier direkt, dass wir in diesem kleinen Datensatz hier, wobei so klein ist er nicht, mit 2246 Fällen, habe ich 76% der Befragten, die keinen College-Abschluss haben. Und ich habe 24% der Befragten, die einen College-Abschluss haben. Dann gehen wir wieder zurück in unseren Do-File. Und machen jetzt eine Häufigkeitstabelle für die andere Variable, die wir auch noch im Datensatz drin haben und jetzt verwenden wollen für die Kreuztabelle. Dafür schreibe ich wieder tabulate und schaue nach, wie die Variable heißt. Und dann sehe ich hier die Variable... Wo ist sie? lives in central city ist mit c unterstrich city das ist der variablen -Name. also schreibe ich c unterstrich city, missing und markiere auch diesen Befehl für ihn aus Schauen wir uns auch mal hier das Ergebnis an ein Variablen-Label ist schon definiert was hier noch fehlt sind die Wertelabels da haben wir nur 0 und 1 da wäre es besser wenn wir da nochmal ein Label hätten was bedeutet denn jetzt die 0 was bedeutet die 1? Wir können das aber schon hier daraus schlussfolgern. 0 heißt eben, dass die Person nicht in einer zentralen Stadt lebt. Da haben wir gerundet 71% und wir haben gerundet 29%, die in einer zentralen Stadt leben. Um das jetzt für die Kreuztabelle gut nutzbar zu machen, diese Variable, vergeben wir zunächst mal Wertelabels für die Variable. Dafür schreibe ich hier hin, Label Define. Dann wie der Label-Container heißen soll, den nenne ich mal Yn. Und dann die Label, die ich in den Container reinpacken will. Das wäre einmal 1, Yes. Und 0, No. Ja, das waren ja die Ausprägungen, die wir hier hatten. 1 heißt, die Person lebt in einer zentralen Stadt. 0 heißt, die Person lebt nicht in einer zentralen Stadt. Gut. Dann hängen wir jetzt diesen Label-Container an die Variable dran, dafür schreiben wir Label-Values, city und dann schreiben wir den Namen des Label-Containers hin, also Yn. Okay, wenn wir das gemacht haben, können wir unsere Häufigkeitstabelle tabelle nochmal ausführen, deshalb schneide ich die hier einmal aus und packe hier unten in den Do-File rein damit das nachher von der Reihenfolge her stimmt, und führt das zusammen aus. Gucken wir einmal kurz, ob es geklappt hat. Ja, jetzt haben wir hier also unsere Wertelabels stehen, so dass wir das jeweils zuordnen können, welche Ausprägung was bedeutet. Gut, jetzt kommt die eigentliche Kreuztabelle. Ich schreibe mal hier hin. Kreuztabelle erstellen. Und der Befehl dafür ist auch wieder der Tabulate-Befehl. Und ich schreibe mal hier die Struktur des Befehls hin. Tabulate. Dann kommt zunächst mal die abhängige Variable. Dann kommt die unabhängige Variable. Und dann kann man hier hinten in den Optionen sagen, welche Prozentwerte man haben möchte. Wir gucken uns das erstmal ohne Prozentwerte an. Ich schreibe mal hier hin: Optionen, Doppelpunkt, Prozentwerte anfordern. So. Schauen wir uns die Kreuztabelle mal an, tabulate, dann haben wir uns ja überlegt gehabt, die abhängige Variable, gehen wir nochmal hier oben hin, die abhängige Variable ist die Frage nach dem Collegeabschluss und die unabhängige Variable ist die Frage nach der zentralen Stadt. Also fange ich mit der abhängigen Variable an, -Grad". dann schreibe ich die unabhängige Variable hin, ccity und dann markiere ich den Befehl und führe ihn aus. Schauen wir mal, wie die Kreuztabelle aussieht, folgendermaßen, ich habe jetzt hier in den Spalten der Kreuztabelle die Frage stehen, lives in Central City. Das heißt, in den Spalten der Variable steht die unabhängige Variable und hier in den Zeilen der, äh, der Kreuztabelle steht die Variable College Graduate und somit steht die abhängige Variable in den Zeilen. Das können wir uns auch nochmal in unseren Do-File reinschreiben. Die unabhängige Variable ist die Zeilenvariable. Die unabhängige Variable ist die Spaltenvariable. Wenn wir hier im Tabulate-Befehl das richtig einsortieren, dass wir so wie ich es hier hingeschrieben habe, zuerst die abhängige Variable eingeben und dann die unabhängige Variable, dann sortiert das Starter so ein, wie wir es haben möchten, dass die abhängige Variable in die Zeilen kommt und die unabhängige Variable in die Spalten. So, jetzt schauen wir uns das Ergebnis nochmal an. Dann sehen wir jetzt hier, dass wir eine vier Felder tabelle bekommen haben. Wir haben 1243 Befragte, die nicht in einer zentralen Stadt leben und keinen College-Abschluss haben. Wir haben 471 Befragte, die in einer zentralen Stadt leben und keinen Collegeabschluss haben. Dann haben wir 348 Befragte, die einen Collegeabschluss haben und nicht in einer zentralen Stadt leben. Und 184 Befragte, die einen Collegeabschluss haben und in einer zentralen Stadt leben. Hier haben wir noch die Randprozente. Da können wir sehen, wie viele Befragte insgesamt einen Abschluss haben und wie viele keinen haben. Und hier haben wir die Randprozente wiederum für die... Ähm, Variable zu der zentralen Stadt. Da können wir sehen, wie viele Befragte leben in einer zentralen Stadt und wie viele nicht. Das entspricht genau den Werten, die wir auch schon in den Häufigkeitstabellen gesehen haben. Das Problem ist jetzt, dass wir mit diesen Werten hier nicht besonders viel anfangen können, weil wir gerne die Anteile vergleichen wollen. Hier können wir nur die absoluten Häufigkeiten sehen. Und was wir jetzt brauchen, sind die sogenannten Spaltenprozente. Wir wollen gucken, innerhalb dieser Spalte hier der Befragten, die nicht in einer zentralen Stadt leben, wie viele von diesen Befragten bzw. welcher Anteil von diesen Befragten hat einen Collegeabschluss und welcher Anteil hat keinen Collegeabschluss. Und dasselbe wollen wir für diese Spalte der Befragten haben, die, nicht, äh, die in einer zentralen Stadt leben, wieder wie viel Prozent von diesen Befragten haben keinen Abschluss und wie viel Prozent von diesen Befragten haben einen Abschluss. Und weil wir eine auf die Spalte hier vornehmen wollen, nennt sich das Spaltenprozente und den Starter kann man das ansprechen, indem man die Option Komma-Column an den Tabulate-Befehl dran hängt. Also schreibe ich hier mal auf, Kreuztabelle mit Spaltenprozenten anfordern. Und dann heißt der Befehl wieder wie oben, Tabulate- C -city, und dann Komma, das ist jetzt hier die Option, um Spaltenprozente anzufordern. Und genau diese Spaltenprozente brauchen wir, wenn wir die unabhängige Variable korrekt in die Spalten einsortiert haben. Wir wollen also immer eine Prozentuierung auf, bezogen auf die unabhängige Variable erreichen. Gut, den markiere ich auch wieder den Befehl und führe ihn aus. Und dann schauen wir uns wieder das Ergebnis an. So, und hier sehen wir jetzt, dass genau diese Prozentuierung stattgefunden hat, die wir haben wollten. Wir haben also hier eine Spalte genommen, die Befragten, die nicht in einer zentralen Stadt leben. Diese 1591 Befragten wurden auf 100% gesetzt. Und dann würde geschaut, wie viele von diesen 1591 Befragten beziehungsweise welcher Anteil von diesen 1591 Befragten hat jetzt einen Collegeabschluss und welcher Anteil hat keinen? Da können wir jetzt hier ablesen, dass das 78% sind, die keinen college Collegeabschluss haben, bezogen auf die Personen, die nicht in einer zentralen Stadt leben, und 22% der Befragten von denen, die nicht in einer zentralen Stadt leben, haben einen Collegeabschluss. Das dasselbe Prinzip können wir hier wieder anwenden. Und wenn wir jetzt so solche Kreuztabellen auswerten wollen, dann müssen wir uns immer die Spaltenprozente angucken, und zwar zeilenweise. Das heißt, wir gucken uns hier eine Zeile an. In diesem Fall jetzt die Befragten, die einen Collegeabschluss haben. Und vergleichen jetzt die Spaltenprozente. Das heißt, wir können jetzt hier sehen, von den Befragten, die nicht in einer zentralen Stadt leben, haben im Grunde 22% einen Collegeabschluss. Von den Befragten, die in einer zentralen Stadt leben, haben 28% einen Collegeabschluss. Und genau das ist jetzt das Ergebnis. Unserer Kreuztabellenanalyse. Das schreibe ich jetzt auch noch mal in den du rein, um das festzuhalten. Ergebnis: 28% Prozent der Befragten in einer zentralen Stadt leben, haben einen Collegeabschluss. Das andere sind hier, gerundet 22%. 22% der Befragten, die nicht in einer zentralen Stadt leben, haben einen Collegeabschluss. Das ist jetzt im Prinzip schon das Ergebnis unserer Kreuztabellenanalyse. Abschließend können wir jetzt das noch ins Verhältnis zueinander setzen. Und dazu gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder ich berechne den Unterschied in Prozentpunkten oder ich setze die prozentualen Anteile in ein Verhältnis zueinander. Und die, erste, die einfachere Möglichkeit, sind Prozentpunkte zu berechnen. Bei den Prozentpunkten ziehe ich einfach die Werte voneinander ab. Da ich ja hier gerundet 28% hatte und hier gerundet 22%, kann ich sagen, 28% minus 22% ist gleich 6%. Das heißt, wenn man dazu einen Antwortsatz formulieren möchte, kann man sagen, der Anteil der Befragten mit College-Abschluss ist... Unter den Befragten in zentralen Städten um 6 Prozentpunkte höher als unter Befragten in nicht zentralen Städten bzw. Nicht, die nicht in zentralen Städten leben. Gut, und die andere Möglichkeit ist, das ins Verhältnis zueinander zu setzen. Und wenn ich das berechnen möchte, dann teile ich einfach den einen Wert durch den anderen. Und zwar fange ich mit dem höheren Wert an. Dazu schaue ich nochmal in die Tabelle, wie die genauen Werte waren. Also hier hatten wir 28,09. Also rechne ich 28,09 geteilt durch 21,87. 21,87. So, das kann ich jetzt auch. Starter für mich rechnen lassen. Dafür kopiere ich mal diese Rechnung hier in meine Kommandozeile hier unten rein. Dann muss ich noch die Punkte durch Komma, äh, die Kommas durch Punkte ersetzen, weil das Dezimaltrennzeichen ja in Starter der Punkt ist. Und dann muss ich noch Display davor schreiben, um sozusagen jetzt eine Berechnung durchführen zu können in Starter. Schauen wir uns mal das Ergebnis an. Es Kommt raus 1,28. Also können wir daraus jetzt ein Ergebnis jetzt formulieren. Und zwar folgendermaßen. Der Anteil der Befragten mit Collegeabschluss ist unter den Befragten in zentralen Städten 1,28-fach so hoch, oder alternative Formulierung wäre um 28% höher als unter Befragten, die nicht in zentralen Städten leben. Soweit zu Kreuztabellen. Viel Erfolg bei der Umsetzung.